Betriebe wandern ab und die Bürgermeister kämpfen, um das zu verhindern. Neukirchen an der Vöckler im Bezirk Vöcklerbruck hat eine besondere Idee umgesetzt. Seit einer Woche gibt es eine eigene Währung, die nur im Ort gilt, damit die Käufer und damit Geld und Arbeitsplätze hier bleiben. Hier werden Euros gegen ein Zahlungsmittel getauscht, das ausschließlich in der zweieinhalbtausend Einwohnergemeinde Neukirchen an der Vöckler gilt, den Neuki. Seit genau einer Woche ist die Gemeindewährung hier im Umlauf. In 27 Betrieben kann man damit bezahlen. Der Sinn einer Gemeindewährung ist eigentlich die jene, dass er die Kaufkraft im Ort binden soll, dass er neue Kooperationen ermöglichen soll und einen Beitrag dazu leisten soll, dass äh, einfach die Menschen ein bisschen darüber nachdenken, was jetzt zum Beispiel der Einkauf bewirkt. Wer nicht im nächsten Einkaufszentrum, sondern beim Nahversorger einkauft, trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde bei. Der Vorteil für die Käufer, wer jedes Monat ein fixes Kontingent Neukis umtauscht, der spart mit diesem Abo bis zu 3 Prozent und das sind bis zu 100 Euro im Jahr. Die Differenz tragen die Betriebe. Förderungen der Gemeinde, etwa für Vereine, gibt es ab sofort in Neukis. Wir hoffen auf einen gewissen Zuzug. Wir erwarten uns, dass man, auch betrieblich, dass man die Betriebe absichert. Wir sind betrieblich klein strukturiert, also Mittel- und Kleinbetriebe haben wir relativ viel, dass man die damit auch unterstützt, damit sie den Standort Neukirchen nicht verlassen. 14.000 Euro haben die Neukirchner schon am ersten Tag in Neukis gewechselt. Ein bisschen Skepsis ist schon dabei. Die meisten haben jetzt gesagt, jetzt wollen wir schnell wieder loswerden, weil einfach die Abos noch nicht... Also, noch nicht da sind. Und ja, also es sind zwei Seiten. Die einen sind sehr positiv und die anderen sind eher negativ. Aber ja, das ist immer bei was Neuem. Naturgemäß eher positiv sehen die Neukirchner Unternehmer das Projekt. Für meine Chefin war es einfach so, sie ist keine Kirchnerin, sie ist aus Frankenburg. Und es tut sie einfach, es ist einfach schwer, dass man dann da in die Gemeinde reinkommt. Und das war jetzt einfach so ein Punkt, wo es gesagt hat, passt da damals gleich mit und einfach, dass das Miteinander in der Gemeinde einmal stärker wird. Zwei Jahre lang hat die Planung gedauert und ungefähr so lange schätzen die Verantwortlichen, wird es dauern, bis der Neuki wirklich läuft. 20 Prozent der Haushalte will man damit erreichen. Man muss einmal sehen, ob sich das dann auf da bewährt. Ich bin eigentlich schon optimistisch. Mal sehen. Ich glaube schon in Zukunft, dass das angenommen wird. Weil es ist eigentlich sehr, sehr ein bisschen skeptisch gewesen, aber es wird, glaube ich, in nächster Zeit sicherlich das angenommen. Ob das funktioniert oder ob, ob Menschen das nutzen oder ja, nutzen, hängt vielleicht auch davon, ab, wie verbunden ich mit meinem eigenen Heimatort bin. Das heißt, ob ich auch da die, die Wirtschaft in der Heimat unterstützen will oder ob ich sage, ah, hauptsächlich für mich ist es, ist es positiv ob das Projekt groß genug ist, ob sie sie drüber trauen. Aber sie haben sie drüber traut, darum, glaube ich, als Bürger brauchen wir das Skepsis, ist ja keiner verpflichtet dazu. Ohne Kamera zeigen manche mehr Skepsis und fragen etwa, ob es denn sinnvoll sei, wenn in Zeiten der europäischen Integration kleine Gemeinden ihr eigenes Geld erfinden würden. Ganz so einfach ist die Sache mit dem geld erfinden übrigens nicht. Neukirchen ist Mitglied einer Genossenschaft, die mit der Finanzmarktaufsicht die Bedingungen für Regionalwährungssysteme ausgehandelt hat. Im Gegensatz zu Gutscheinen sollen die Neukis im Umlauf bleiben. Die Lebensmittelhändlerin beispielsweise soll sie also nicht in Euros zurücktauschen.